Also in Führungskräftentraining sage ich immer, wer führt wen? Und im Fall von Tools würde ich immer sagen, haben wir die Tools oder haben die Tools uns? Ja, aber ich sage mal, selbst Stäbchen, mit denen ich beim Japaner Sushi esse, da muss ich meine Hand quasi drauf programmieren, die Stäbchen richtig zu halten. Und ähm, sehr viele Tools fordern ja von uns, dass wir sie richtig benutzen, weil sonst funktionieren sie nicht. Also das Tool sagt mir, was ich tun muss, damit es mir hilft. Und eigentlich soll das ja andersrum sein. Und ein ganz einfaches Beispiel, ganz viele von uns sitzen ja jetzt so ganz frontal vom Computer, weil es in irgendeiner Form ja richtig ist, aber eigentlich haben wir ja, führen wir ja eine Unterhaltung und eigentlich könnte ich ja auch selber einfach sagen, ich setze mich hier so ganz entspannt irgendwie so seitlich hin und gucke aus dem Fenster und erzähle ich was über die Tools und die Zukunft. Ich muss aber gar nicht so gerade in die Kamera gucken. Also das Tool, was ja ne, diese, diese Kamera und dass ich sehe, wie ich dabei aussehe, wenn ich spreche, hat mich in dem Moment. Und das finde ich immer wieder schade, wie wir so gefangen sind in dem, was das Tool von uns verlangt. Drücke hier, klicke dort, wische jetzt. Und, und all diese Dinge, die machen sie ja zum Teil sehr unbewusst, ne, weil es uns am Ende was verspricht, schneller, smarter, schöner und so weiter. Ich finde, wir sollten ab und an anhalten und, und, und sagen, so wer führt jetzt wen? Ne? Benutze ich das Tool oder nutzt das Tool gerade mich? Was ich erreichen möchte, ist wirklich, dass wir diesen Switch hinkriegen, ne? egal wie wir das nennen, ob wir sagen, das ist ein Teil von der Digitalisierung, die gerade stattfindet, Transformation, Agilität, New Work. Change in, insgesamt, nenne es wie du willst, ich glaube ganz stark daran, dass wir nicht dran vorbeikommen, wieder menschlicher zu arbeiten und statt wirklich dieses mechanistische, ich gehe nur hin, um Geld zu machen, um davon Dinge zu kaufen und damit Menschen zu beeindrucken, die ich nicht mag, ne? also äh, all diese Sprüche, äh, dass wir wirklich zu uns zurückkommen und uns auf alles freuen, was wir machen und, und wenn wir uns auf Dinge freuen, das weiß ja jeder, wenn ich mich auf etwas freue, A, wird es gut, B, geht es schnell, ich kann früher Feierabend machen und C, mit meiner Freude kann ich so viele Menschen anstecken, dass sie sich auch auf irgendwas freuen und dann wird mein ganzes Umfeld irgendwie so anders und dann macht es mir wiederum doppelte Freude, dahin zu gehen und das zu machen, was wir immer noch Arbeit nennen. Sehr schön. Jetzt weiß ich wieder, warum ich mich gefreut habe, dass du heute dabei bist. <lacht>